von einer Kriegerin. Schmerz, Übel, Ungerechtigkeit, Lügen, Diskriminierung, Beleidigungen, Drohungen. So weit sind wir gekommen, weil wir uns schuldig gemacht haben, unser unveräußerliches und natürliches Recht auszuüben, selbst zu entscheiden, was wir mit unserem eigenen Körper tun wollen. Lachen und Zensur. Durchsuchungen und Denunziationen. Feuern Sie Lügen und Verleumdungen, feuern Sie wieder. Wir sind völlig immun gegen ihre Vernichtungsversuche. Der Schmerz um unsere Brüder, die durch eure Gesundheitsmanipulationen verloren gegangen sind, die Ungerechtigkeiten gegenüber der Menschheit, die Lügen eurer Versprechen und Zusicherungen, die Diskriminierung, der ihr uns aussetzt, die täglichen Beleidigungen und Drohungen sind nichts anderes als eine Quelle der Kraft, die wir jeden Tag aufsaugen, in dem Wissen, dass wir mehr denn je im Recht sind. Wir geben alles auf im Namen dieser Freiheit. Die in einem Herzschlag pulsiert, die durch unsere Adern fließt, seit wir den ersten Schlag unserer Mutter gehört haben. Wir atmen und schließen die Augen, um unsere wahre Natur zu finden, die allzu oft euren hinterhältigen kriminellen Absichten zum Opfer fällt. Wir werden nicht aufgeben, unsere Natur hat uns mit dem Einfallsreichtum ausgestattet, Widerstand zu leisten und zu kämpfen, selbst wenn das bedeutet, dass wir sterben müssen, während wir euch in die Augen schauen. Wir werden euch nicht vernichten, denn das werdet ihr selbst tun, wenn ihr mit der Welle der Wahrheit, die wir tragen, kollidiert, und es wird geschehen, weil wir euch mit dem Sinn für Gerechtigkeit, der der Motor unserer Existenz ist, überwältigen werden, und das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Quelle, der.meweblink